Ich bin der Weihnachtsmann, ich bin in deiner Stadt Unterwegs mit einem Butterkeks. Ich bin der Weihnachtsmann, ich bin in deiner Stadt Unterwegs mit einem Butterkeks. Voll Voller Weak, gib ein Anstieg, nehmen ist das Ziel Ja, ich weiß, was da bist du am Arsch Doch du weißt, für dich bin ich immer da Ticke dicke Packets, keine Limits Wenn ich meinen Kräutergarten ernte Von meiner Technik kannst du noch etwas lernen Keine Sorge von Weed, kannst du nicht sterben Alles was ich will ist ein ruhiges Fest der Liebe Anstatt zu saufen, lieber Käfer ohne Kriege Ich bin Dichter als Denker Du bist wie Michael Wendler Nämlich ein Hurensohn Ohne dich will ich mich pudelbar ich bin der Weihnachtsmann, ich bin in deiner Stadt Unterwegs mit einem Butterkeks. Voll der gib einen Schritt nehmen ist das Ziel. Ja, ich weiß, welcher bist du am Arsch Doch du weißt, für dich bin ich immer da Ich wässer täglich meine cannabis plantagen Und mach mir danach einen fantastischen Abend Denn ich rauche nur das Hammerhasch im Garten und danach kann ich dann die meiste Zeit gut schlafen 600 Mart ja die Pflanze, sie wächst Die heilende Wirken von dem Handwerk wird unterschätzt Die meiste Zeit, wenn ich mir ein verleib Bis es zur Zeit vertreibt Und das ist mir egal yeah, Ich bin der mehr <lacht> Ist das Ziel. Ja, ich weiß, nicht bist du am Arsch Doch du weißt, für dich bin ich immer da Beginne Sünde im Namen der nächsten Liebe Und schenke dir heute meine beste Tüte